Ach, Digga, die Smoke war so hurensohnhaft. Wir sind Oh mein Gott. Uh, on the boost on the boost, ja. Yeah. Warte, warte, Max. Ich halte Mitte. Hey, ich bin so ein schlechter Spieler, so ein schlechter Pushen, einer von äh, Mitte Zehte und einer von Rechts Zehte. Ja, der andere da und du hast es. Du hast es. Das ist das beste Spiel, den ich je gesehen habe. Dobro, dobro. Ach du hast